Herzliche Anregung für Liebespaare auf dem inneren Weg. Folgende Anregungen des Gottesgeistes, so ihr diese beachten möchtet, könnten das gute Zusammenleben in eurer Partnerschaft fördern, um mehr in Harmonie, Einheit und Freiheit sowie Frieden und Herzlichkeit zu kommen. Wenn sich Menschen auf dem inneren Weg befinden und ein Paar sind, dann sollte ihre Ausrichtung ziemlich ähnlich sein, um harmonisch und in Frieden zusammenleben zu können. Eine zu unterschiedliche Lebensauffassung fördert Uneinigkeit, und so ein Zusammenleben geht auf die Dauer nicht gut. Deshalb rät der Gottesgeist den Paaren auf dem inneren Weg, das geistige Leben in den Vordergrund zu stellen und zu versuchen, auch wenn es sehr schwer ist, das geistige Wissen nach und nach in ihr Leben einzubeziehen. Doch sollte es bei einem Paar durch einen zu großen geistigen Unterschied und gegensätzliche Lebensauffassung öfter zu Schwierigkeiten kommen, die immer aus einer unterschiedlichen Verwirklichung entstehen, dann sollten sie öfter miteinander über ihre geistige, Selbsterkenntnis und Verwirklichungserfahrungen sprechen, ohne aber darüber zu diskutieren. Ihr herzliches und sanftes Gespräch, fördert ihre geistige Reife und das ist für ihr Zusammenleben von Vorteil. Denn meistens ist es so, dass einer von ihnen eine ehe Lebensweise mangels Wissen oder geistiger Aufnahmefähigkeit nicht annehmen kann, weil er den dahinterliegenden Sinn nicht erkennt. Darum sind in geistig orientierten Partnerschaften Gespräche zum Herzensgleichklang und harmonischen Verstehen notwendig. So kann eine große Kluft zwischen ihnen wegen ihrer unterschiedlichen geistigen Lebensauffassung vermieden werden. Wenn aber ein geistig ausgerichtetes Paar nicht im Inneren Gleichklang und in Harmonie leben kann, weil einer die himmlischen Eigenschaftsgesetze in seiner Freiheit nicht so ernst nimmt bzw. diese nicht akzeptieren und verwirklichen möchte, dann sollte sich derjenige der sich in einem höheren geistigen Bewusstsein durch seine freie und mehr nach den himmlischen Eigenschaften ausgerichtete unpersönliche Lebensweise befindet, nicht das unfreie und eigensüchtige Verhalten und die Wünsche seines niedriger schwingenden Partners aufdrängen lassen. Denn sonst bindet er sich geistig an ihn und fällt dadurch in seiner schon höheren Bewusstseinsschwingung zurück. Die weitere Folge davon wäre, dass nach dem Ableben seine Seele in den jenseitigen Bereichen, durch die starke magnetische Bindung an seinen im seelischen Bewusstsein niedriger schwingenden Partner, auf einem lichtarmen Planeten weiterleben muss, obwohl sie wegen ihrer geringeren Belastungen, bzw. ihres höheren Reinheitsgrades, schon von einem lichtvolleren Planeten hätte angezogen werden können. Die Partnerschaften der Menschen werden überwiegend personenbezogen geführt. Das bedeutet, dass einer oder beide auf verschiedene Weise, auch mit Raffinesse, dem anderen seine Lebensauffassung aufzudrängen versuchen, bzw. seine Entscheidungsfreiheit nehmen. Das geschieht immer unbewusst durch die jeweiligen Speicherungen der Unfreiheit die sie dazu verleitet die momentane Meinung des anderen mit bedrängenden oder einschüchternden Worten abzubeißen. Dadurch engen sich beide immer mehr ein und belasten sich zunehmend mit personenbezogenen bestimmenden und erniedrigenden Verhaltensweisen, die die himmlischen unpersönlichen persönlichen ihrer Seele immer mehr dunkel umhüllen. Dadurch werden sie zunehmend in das personenbezogene, niedrige und herabwürdigende Leben dieser Welt hineingezogen. Die Folge davon ist, dass sie den Bezug zu ihren himmlischen Lebens bzw. Dualeigenschaften verlieren und sich nicht mehr vorstellen können, das himmlische Dualwesen unpersönlich und deshalb in völliger Freiheit zusammenleben, wo keiner dem anderen vorschreibt, was er zu tun hat. Nur durch eine unpersönliche Lebensweise wird die Personenbezogenheit verhindert, die durch die Erwartungshaltung, Uneinigkeit, Einengung und Diskrepanz hervorgerufen wird und ein herzliches Zusammenleben zerstört. Die himmlischen Wesen leben ohne Erwartungen dem anderen gegenüber, die sie sonst nur in Enttäuschungen führen würden. Die weitere Folge von solch negativen Eigenschaften wäre Traurigkeit, die wiederum eine niedrigere Schwingung ihrer Lichtkörper bewirkt, und das würde auf ihr Dual- und Planetenleben verheerende Auswirkungen haben. Doch das tun sie sich nicht an. Deshalb leben sie, in Geduld, Genügsamkeit, Zufriedenheit, Beständigkeit und Beharrlichkeit, beziehungsweise sind unermüdlich in der Verwirklichung ihres Evolutionswissens, in Ausgeglichenheit, Nachsicht, Rücksicht, Gelassenheit und Harmonie, Sanftheit, Friedfertigkeit, Heiterkeit, Lebensfreude und Wohlbehagen, Geberfreudigkeit, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Güte, Herzlichkeit, Edelmut, Besonnenheit, Vorsicht in Gefahrensituationen, sowie genialer universeller Weitsicht, und vielen, vielen himmlischen Eigenschaften mehr. Diese himmlischen Gesetzeseigenschaften ermöglichen Ihnen ein großes Ein- und Mitfühlen sowie Verständnis und Geduld für jedes gefallene kosmische Wesen, und für die derzeitige Situation der geteilten Schöpfung, auch wenn Sie diese von ganzem Herzen wieder in vereintem Zustand sehen möchten. Frage des Gottesgeistes an euch himmlische Wanderer, wie viele von den aufgezählten himmlischen Eigenschaften verwirklicht ihr täglich schon? Daran könnt ihr ermessen, was ihr in der Verwirklichung noch zu tun habt, um wieder ein himmlisches Wesen zu werden. Nun, den himmlischen Wesen ist es nur durch die innere und äußere Freiheit und Unabhängigkeit voneinander bzw. Selbstständigkeit möglich. Eine harmonische und friedvolle Zweisamkeit mit den höchsten inneren Glücksempfindungen zu leben, die ihre hochschwingenden Herzen füreinander hervorbringen. Seid ihr Herzensmenschen euch schon bewusst, dass unschöne Misstöne in der Verständigung, bzw. Uneinigkeit in Gesprächen, eure herzliche Anziehung zueinander, sehr störend? Diese können von euch zum Beispiel durch überhebliche Rechthaberei und Besserwisserei hervorgerufen werden, die eure partnerschaftliche Harmonie und den Gleichklang eurer Herzen von einem Moment zum anderen zerstören können. Darum achtet bitte mehr darauf, euch bei Meinungsverschiedenheiten sofort im Wort zurückzunehmen, wenn ihr den schönen Herzensgleichklang nicht für längere Zeit verlieren wollt. Die Auswirkung von unschönen Meinungsverschiedenheiten empfinden Herzensmenschen in der Partnerschaft als sehr tragisch, bzw. leiden länger darunter, und verspüren danach von innen keine Anziehung mehr zum Partner für einen Zärtlichkeitsaustausch. Ist euch das schon bewusst geworden? Aus der himmlisch-göttlichen Sicht ist es bedauerlich, wenn herzliche Menschen, die sich den himmlischen Rückweg in dieser Inkarnation vorgegeben haben, es nicht schaffen ihre unschönen Eigenheiten zu überwinden, die den schönen Herzensgleichklang in der Partnerschaft immer wieder für längere Zeit zerstören. Viele herzlich begonnene Freundschaften oder Partnerschaften scheitern bald wieder, weil einer oder beide nicht bereit waren ihrer Rechthaberei und Dominanz durch die intensive Selbsterkenntnisanalyse auf den Grund zu gehen. Es wäre so wichtig für Sie, die tiefsitzenden Gründe Ihres unschönen Verhaltens zu erkennen und mit Hilfe des Gottesgeistes sich darin für immer zu überwinden. Das wird Ihnen aber nur dann möglich sein, wenn Sie Ihre Eigenheiten mit dem demütigen Verhalten der himmlischen Wesen ersetzen. Dann werden Sie in Ihren Freundschaften oder Partnerschaften kaum noch unschöne Misstöne verursachen und dauerhaft im Herzensgleichklang leben können. Wollt ihr Herzensmenschen es auch so halten, wie es euch der Gottesgeist anrät? Nun wisst ihr herzlichen Menschen den Grund dafür, warum der Gottesgeist euch immer wieder darauf hinweist, in Freundschaften und Partnerschaften nicht nachzulassen und sich gegenseitig mit wahrer Herzensliebe und Zärtlichkeiten zu beschenken. Wahrlich, wenn sich Menschen in herzlichen Freundschaften oder Partnerschaften ab und zu gegenseitig in geschlechtlicher Vereinigung, schöne Gefühle aus dem Herzen schenken und dabei miteinander glückliche Momente erleben, das höhere Alter ist kein Hindernis, vorausgesetzt, beide fühlen sich noch gut, ist dies für ihre Partnerschaft eine Bereicherung. Durch ihre gelebte Herzlichkeit nähern sie sich immer mehr dem gleichgebenden und nehmenden himmlischen Duallebensprinzip an, und das ist für ihre geistige Einheit und ihren Herzensgleichklang sehr förderlich.